Ich bin heute mal auf der tartan -Bahn an der Universität hier in Bremen. Letzte Woche hat mich nämlich mal jemand gefragt, warum ich für mein Projekt Seven Summits for Help sechsmal 1000 gelaufen bin, im sogenannten Entwicklungsbereich. Das möchte ich dir heute erzählen, aber ich mache mich erstmal warm. Ich habe mich jetzt warm gemacht, habe ein bisschen Lauf ABC gemacht und mich gedehnt. Bin jetzt bereit für das Training im Entwicklungsbereich. Aber was ist der Entwicklungsbereich überhaupt? Und zwar ist das der Bereich für Läufer, aber auch für jeden anderen Sportler an der sogenannten anaeroben Schwelle. Die anaerobe Schwelle ist die Schwelle, wo der Körper nicht mehr in der Lage ist, den Stoffwechsel durch Sauerstoff im Laufen zu halten, sondern auf Kohlenhydratspeicher zurückgreifen muss. Das ist natürlich jetzt eine verkürzte Darstellung und dadurch, und das kennst du jetzt, entsteht Laktat im Muskel. Das heißt, der Muskel übersäuert im Entwicklungsbereich, im anaeroben Bereich, bei jeder Sportart. Diesen Bereich kann man ein bisschen trainieren, herausschieben und meine Erfahrung ist, dass ich das beim Bergsteigen, beim Höhenbergsteigen gut brauchen kann, dass der Körper in der Lage ist, auch eine Sauerstoffschuld gut verarbeiten zu können. Und dahingehend trainiere ich das heute und auch in der vergangenen Woche. Vergangene Woche bin ich 6x1000 gelaufen, in 3,45. Heute laufe ich 3x2000 in 7. 20. Das ist eine 1.000er Zeit von 3,50. Damit bewege ich mich ja, in meinem Bereich, in dem Entwicklungsbereich. Früher war das ein bisschen besser, aber auch in diesem Bereich kann man sich ein bisschen fortentwickeln. Also von daher begleitet mich einfach. Ich werde nach jedem 2.000er welchen kurzes Statement abgeben, wie ich mich fühle, aber der Muskel wird saurer. Versprochen. Das war jetzt der erste 2.000er. 7,26. Ein bisschen zu schnell, würde ich sagen, als das, was geplant ist. Aber laufen auf der Tartanbahn ist Gewohnheitssache. Ich laufe sehr gerne auf einer Tartanbahn. Man hat die 400 Meter Runden. Zweieinhalb Runden sind halt 1000 Meter, Fünf Runden 2000 Meter. Man kann halt wunderbar auf der Tartanbahn trainieren, um neue Ziele zu erreichen. Im Läuferischen Bereich, aber auch beim Bergsteigen. Jetzt habe ich in den sieben knapp 30 Minuten, sieben Minuten 30 habe ich im Prinzip Laktat aufgebaut in der Muskulatur. Die muss jetzt, äh, dieses Stoffwechselabfallprodukt muss jetzt raus, dazu gehe ich, komme runter, das heißt jetzt kommen wir in den Bereich lohnende Pause. Der Puls soll unter 130 gehen, äh, ab einem gewissen Alter vielleicht in meinem Richtung sogar 120. Und danach setze ich wieder an, es gibt Unterschiede im Intervalltraining und das erkläre ich euch nach der zweiten Runde.